Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein alter Mann sitzt im Park und weint. Kommt ein jüngerer Mann vorbei und fragt ihn, Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Haben Sie ein Problem? Sagt der alte Mann, Nein, eigentlich nicht. Ich bin 83 Jahre alt, habe eine 25-jährige Frau, die zu Hause auf mich wartet. Und nur von mir gevögelt werden möchte, denkt sich der junge Mann. Okay. Und fragt dann, und wo ist jetzt das Problem? Funktioniert es nicht mehr so? sagt der alte Mann. Nein, ich habe eine Riesen Erektion. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. Der Montagswitz. <lacht>